Hallo Andi, hier ist äh, Benjamin und ich wollte eine Videoantwort machen. Und analog zu deinem Loadout möchte ich das gleiche tun, äh, auch für eine 2-3-Tagestour ausgelegt. Ich fange am besten mal mit der Kleidung an. Ich setze auf Wolle. Hier ist ein Wollflies. Ähm, und jetzt mache ich da hinten weiter. Die Überjacke ist auch aus Wolle von Rastaf. Dann habe ich... Äh, zwei Paar Wollsocken. Äh, wenn man länger wandert, sollte man zwei Paar anhaben. Ein enges, anschließendes und ein weiteres, damit man keine Blasen kriegt. Äh, von Icebreaker habe ich die äh, lange Unterwäsche und äh, Wollstulten. Dann habe ich als zusätzlichen Layer quasi dort äh, noch ein... Äh, Nierengurt und als Kappe einfach eine normale Kappe und auch nachts so eine, so eine Wollkappe. So, dann äh, gehen wir hier so im Bereich EDC, Handy, ähm, Portemonnaie, da ist jetzt das leichtere Wallet, eine Powerbank, einen kleinen Kugelschreiber, dann haben wir hier äh, mein, mein Schlüsselbund, ein Armreifen, eine Taschenlampe. Und jetzt gehe ich mal rüber hier zur Übernachtung. Also den Schlafsack, das ist aus so und drei Saison Schlafsack. Mit Kinley hatte ich auf der Fahrradtour dabei. Der Inka 2,30 x 80. Der ist mir vielleicht ein Tucken zu lang, aber dann packe ich halt unten äh, überflüssige Kleidung rein und so um die, um die Füße rum. So. Äh, Hängematte nehme ich. Gerne mit, aber mehr so am Tag, um mich mal kurz auszuruhen, wo es keine Sitzbank gibt. In Wirklichkeit nutze ich das Sandwich-Prinzip von Joe, da gehe ich mal hier rüber. Und zwar ist das eine Baumarktplane, die wird ausgerollt, dann kommt die Isomatte da rein und der Schlafsack drauf. Und dann wird diese Baumarktplane wieder zugeklappt. Und das ist so wie ein Biwak, das funktioniert ganz gut. Das funktioniert auch bei Regen und Wind, hatte ich auf der Regen -Aktur. Apropos Regen, hier ist äh, Heavy Duty äh, Regenponcho, der ähm, so ab äh, Schulter offen ist, seitlich. Ich habe eine Regenhose. Der Rucksack wird mit dem alten Regenschirm Cover, äh, was meine Frau mir genäht hat, über, überstülpt. Aber das geht, das geht ja auch, auch drüber über den Rucksack. Ich habe Gamaschen, hier das sind Rain wenn es mal so Schauer ist oder so, die helfen schon ganz viel, weil man da drin nicht so schwitzt wie in so einer Regenhose. So, ähm, Küche, Küche. Auf der Radtour hatte ich den Trangia, äh, Sturmkocher, eine ganz tolle Sache. Der wiegt zusammen mit meinem selbstgemachten Kochtopf inklusive dem Rußdeckel, und dem Deckel und dem Trangier-Einsatz wiegt der 440 Gramm. Also ganz ganz ordentlich. Günstig dafür, dass man eben bei Sturm und so weiter äh, hier sich einen guten Liter Wasser kochen kann. Ähm, wenn ich nicht den Trangier nehmen würde, dann wäre das der Holzvergaser von Anzell, Flexida oder wie auch immer. Ich äh, probier aber auch in letzter Zeit hier mein kleines zusammengestelltes Kochset aus. Das geht dann in Richtung Leichtgewicht. Da ist alles drin, auch der Windschutz ist drin. Das ist ein Hobo. Hier ist ein halbe Liter Spiritus. Da passt auch der Trangier, wie gesagt, rein. Ähm, dieser Hobo hier mit Windschutz, mit allem und allem zusammen, passt sogar in die zweite Seitentasche vom Rucksack. So, ähm, ich habe hier nochmal demonstrativ, weil das ist gerade unten in Gebrauch als Wäscheleine, habe ich so richtig robustes, ja es ist kein Paracord, es ist auch kein Seil dazwischen irgendwas. Da habe ich 20 Meter, die würde ich mitnehmen, zusätzlich die beiden eben um das Tarp, die Baumarktplane, die nehme ich auch als Tarp, äh, dann auszudehnen, wenn man zum Beispiel bei Regenwetter tagsüber sich trocken setzen will. Und, äh, und sich eine Mahlzeit kochen. So, apropos Mahlzeit. Ich habe hier so ein bisschen aufgeschichtet. Da käme jetzt noch hinzu Müsli, weil statt Milch nehme ich Sojadrink oder Hafer. Haferdrink. Das hält sich zwei, drei Tage auch, auch so. Auf der Fahrradtour haben sich Hirse, Buchweizen, Couscous und so weiter haben sich sehr bewährt. Thunfisch, Obst unbedingt. Zusätzlich habe ich hier noch Trockenobst, Nüsse, ähm, ja, Datteln und so weiter. Das ist eine tolle Sache. Ich koche sehr, sehr gerne mit Zwiebeln und Karotten. Ja, dann einfach nur, weil es sehr, sehr leicht ist, diese Yum-Yum-Nudelsachen. Dabei eine kleine Flasche Öl habe ich hier. Wasser nehme ich die anderthalb Liter. Da muss ich halt dann doch relativ häufig... Immer ein auffüllen, jede Gelegenheit, wo es gibt, auffüllen. Ähm, dann habe ich hier ein Erste-Hilfe-Set. Äh, in dieser kleinen Tasche habe ich äh, eine seba met seife die also auch funktioniert für Kopfwaschen. Zarte Zahnbürste und so weiter sieht man alles. Als Messer meiner Wahl habe ich das von Joe. Da kann man dann auf dem stumpfen Ende auch gut was äh, kratzen. Oder eben Brot streichen am stumpfen Ende. Jetzt neuerdings der. Aber ich nehme auch gerne einen Holzlöffel. So, und noch, weil es manchmal vielleicht ganz angenehm ist, nicht nur Wasser zu trinken, den Tee. Jo, das war's. So, ähm, jetzt geht's es da darum, das muss alles da rein. es passt auch rein. Und dann steige ich auf die Waage. Einmal mit Rucksack, einmal ohne Rucksack. Und dann weiß man, was die Differenz ist und was das alles wiegt. So, fertig gepackt. Ähm, könnte man sicherlich ein Packvolumen noch komprimieren. Ich mir jetzt darum, dass es schnell geht. Äh, jetzt nehme ich das alles in die Hand und das auch in die Hand und wiege mich einmal mit und einmal ohne das alles barfuß. Die Differenz wird es dann zeigen. Hoffentlich wird es keine große böse Überraschung. So, einmal barfuß. 76,9. So, das habe ich hier alles über dem Arm und in der Hand. Hier sind wir bei 75,5. Also ich bin insgesamt unter 18 Kilo. Mit Schuhen, mit drei Tagesessen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen sich viel anhören, aber man muss bedenken, ich habe halt anderthalb Liter Wasser dabei. Ich habe Thunfisch für drei Tage dabei, fünf Stück Obst, Karotten, alles dabei. Die Schuhe, wiegt mal eure Schuhe und tut das nochmal mit dazu. Und was ich jetzt nicht dabei habe, ist Stöcke. Ich bin bis jetzt ohne Stöcke ausgekommen. Ich habe aber auch noch nie eine Dreitageswanderung gemacht. Ich weiß es nicht, ob man die doch vielleicht braucht. Ich habe das jetzt alles gepackt, ausgehend von der Fahrradtour, die ich gemacht habe, bei schlechtem Wetter und bei wirklich großer Kälte. Ich denke, das wäre nochmal absteckbar, aber egal. Also 18 Kilo mit allem drum und dran. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare habt oder... Meint, wo man was noch abstecken kann, dann sagt es ruhig: Ah, ich habe zwei Kochsysteme dabei. Ähm, für eine Zweitagestour, wo ich einfach nur heiß Wasser mache und mir äh, ein Porridge oder eben eine, eine Hirse oder so mache, dann könnte ich auch das große System weglassen und den Spiritus weglassen und alles. Oder wenn ich eine äh, wirklich drei- oder vier-Tagestour mache, dann würde ich das kleine Set komplett weglassen. Ähm, aber. Das ist jetzt mal so das, ist das Maximum mit allem drum und dran für drei äh, Saisons. Und tschüss.